Im März 2021 bei einer Restaurantkette in Taiwan gratis ein All-You-Can-Eat-Sushi-Essen mit Freunden zu sichern? A ließen sich Tausende vor Ort eine Sushi-Rolle tätowieren? B schwammen Dutzende durch große Reiswannen um die Wette? Oder C änderten Hunderte ihren Namen in das chinesische Wort für Lachs? So. Was haben wir selber schon gemacht von den Antworten? So muss man sich dem ja nähern. <lacht> Ja. Nein, die Frage ist für mich vielmehr, wohin hast du dir die Sushi-Rolle lassen? Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich habe eine Bockwurst im Nacken. Aber schwammen, danke, schwammen dutzen durch große Reiswannen. Pass auf, es muss der geringste Aufwand sein, um einzulösen, was von einem verlangt wurde, damit man das gratis All-You-Can-Eat-Buffet kriegt. Sushi-Rolle tätowieren, tausende tätowieren dauert ja ewig und drei Tage. Ja. Hunderte N-Namen NN in das chinesische Wort für Lachs. Ich weiß es nicht, wie einfach das ist, in China einfach zu sagen, nämlich Lachs, Kollege, und dann am nächsten Tag kannst du das wieder revidieren und lässt ja. dich dann ruhen. Ich ich Aber schwammen Dutzende, das sind halt irgendwie... Schwammen Dutzende. Mehrere zwölf. Mehrere, das sind mehrere zwölf Dutzende. Also das ist sehr konkret, durch große Reiswannen um die Wette. Ja. Wir machen B, die oder machen B ist Wir machen jetzt B. Wir machen B und gucken uns jetzt den Film an. Im März 2021 sahen sich taiwanesische Behörden zu einem Appell an die Bevölkerung gezwungen. Auslöser war die zweitägige Werbeaktion einer Restaurantkette. Sie hatte jedem ein All-You-Can-Eat-Sushi-Essen mit bis zu fünf Freunden versprochen, der auf dem Ausweis den Namen "Goyi", also die chinesischen Schriftzeichen für Lachs, vorweisen konnte. Hunderte suchten daraufhin die Behörden auf, um ihre Namen offiziell ändern zu lassen. Dies ist in Taiwan bis zu dreimal möglich. Die plötzliche Mehrarbeit sorgte für Ärger bei den Beamten. Haben wir heute schon aus Versehen was richtig beantwortet? Auch nicht, ne? Es Nein. bleibt bei 500 Euro. <lacht> ich bin so froh, dass jemand noch geschissen auf Fragen hat. <lacht> <lacht>